Aber ich würde gerne einen 2-Tief bauen mit 9 Volt Batterie zum Beispiel. Ja. Ich ja. habe kein Problem mit den 1,5 Aber jetzt nur, wenn ich weiß, warum der zu warm wird, dass ich jederzeit die Spannung, Eingangsspannung ändern kann und dahinter die Schaltung so modifiziere oder verändere, dass du auch mit 9 Volt nicht heiß wird. Weißt? Da fällt mir der Knopf noch. Ja. Aber was muss ich ändern, damit er nicht heiß wird? Auch bei 9 Volt oder bis sogar 60 Volt ich ja, das, das mit dem Kondensator über dem Widerstand, hast du das schon mal probiert? was Vicky da gezeigt hatte. In seiner SSK schaltung ich mein, Das messe sicher. Ich glaub, ich nicht in einem Zweifel Widerstand erheben. Ja, das, Dann habe ich auch ja wieder, dann bin ich mit der Spannung noch ein Widerstand wieder ne Genau. Ja. Das weiß ich, ne? das Ganze ohne Widerstand. Okay. Um einfach den Back emf zu erheben. ja über habe höhere Eingangsspannung, will, dass der Transistor nicht heiß wird und habe aber dafür auch eine höhere Ausgangsspannung oder stärkere Ausgangsimpulse, um eine größere Batterie mit einem Joule-Tiff zu laden zum Beispiel. Oder einzelne LEDs zum Leuchten zu bringen, ist kein Problem, aber vielleicht eine ganz normale klassische 12-Volt-LEDs, die 12 Volt normalerweise brauchen. Das schaffe ich mit meinen kleinen Joule-Tiffs nicht. Also ihr kennt das jetzt bei der tiff handlampe bei mir, kennt ihr die nicht, eine 12-Volt LED-Lampe, so klassische. Anschließend die leuchtet fast nicht also einzelne LEDs. Drin, also mhm. also da kommt Zwingend hm, aus. So, ja. mhm. Natürlich kann ich vor mit, äh, mit der 9 Volt reingehen, aber da man dann Transistor wieder, dann kocht man da Transistor wieder aus. also, ja. Ja, also die, die Option mit äh, über, über das Potentiometer praktisch hier ja. drüber. Mhm. Ähm, Kondensator noch mit. Das ist doch die Stelle, wo ja, man sagt. Das Problem kann aber sein, dass durch zu wenig Windungen in der Zeit nicht reicht, weil das klingt jetzt ein Doppelkomisch. Normal kannst du es einfach mit dem Widerstand machen, aber wenn du zu wenig Windung hast, kann es sein, dass die Frequenz zu hoch wird. Am besten, nicht. man probiert es dann gleich einfach mal. Das können wir mal machen, genau. Richtig. Du sagst, das übrigens Praxis. Machen wir Praxis, das das Ding!